Hallo, ihr Lieben, ich habe wieder was ganz Tolles für euch heute im Türchen und zwar einen schmackhaften Tropfen aus meiner Heimat. Und zwar habe ich hier vom Schomloher Berg, vom tournai äh, weingut einen leckeren Lindenblättrigen, einen Harschlevelü. Den möchte ich euch gern äh, zukommen lassen. Vielleicht äh, trinkt man auch zusammen. Also, ich würde mich freuen, ihr Lieben. ich ich gebe euch heute eine Flasche bei. Also, macht's gut.